Aufgeben ist keine Option, stimmt's? Wenn dem aber so ist, warum tun es dann so viele Menschen Tag ein, Tag aus, vor allen Dingen auch im Network-Marketing? In diesem Video da ja, möchte ich das Thema mal ein Stück weit genauer beleuchten, ich möchte dir 30 äh, Gründe nennen, warum ähm, die Menschen ähm, ja dann eben halt auch scheitern und ich möchte 17 Punkte ja mit an die Hand geben, die dich in Zukunft zu den Gewinnern gehören lassen, mit denen du es schaffst, dass du nicht aufgibst, bevor du deinen Durchbruch im Network Marketing geschafft hast. Es geht also im großen und Ganzen darum, warum die meisten Menschen aufgeben und scheitern und wie du dich halt eben motivierst und dran bleibst. Wusstest du, dass schätzungsweise 95 Prozent der Menschen im Network Marketing, also die dort starten, frühzeitig aufgeben, die meisten sogar noch bevor sie in die Handlung gekommen sind? Ob diese 95 stimmen oder nicht, kann man so nicht sagen. Man kann es eben auf vielen Webseiten nachlesen. Ich persönlich habe jetzt noch keine offiziellen Zahlen gesehen, wo man, wo das Ganze eben halt bestätigt hat. Wenn ich aber mich allerdings mit den Menschen unterhalte, wo ich weiß, dass die ebenfalls große Teams haben und mal meine eigene Downline-Organisation ja so reinschnupper und mir die Zahlen anschaue, dann sehe ich halt ebenfalls einen nicht unerheblichen Prozentsatz, Prozentsatz an Menschen, die halt, ähm, ja, quasi nicht mal richtig begonnen haben, ihr Business aufzubauen. Und ähm, wie gesagt, wenn ich mit Kollegen spreche, die ebenfalls sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, dann ist es bei denen halt ebenfalls ähm, der Fall. Und dabei spielt es halt keine Rolle, welche Branche, welcher Markt oder welches Produkt ähm, dahinter steckt. Äh, von denen, wo ich halt eben äh, weiß und mit denen ich, äh, ja, auch im austausch bin und wie gesagt auch anhand von meinen eigenen zahlen ähm, kann man einfach so davon ausgehen dass so zwischen 70 prozent und 95 prozent der menschen die im network marketing starten eben halt auch wieder aufgeben und da und wohl, dass es ähm, super anleitungen gibt äh, schritt für schritt erklärung unterstützung der ablein team meetings schulungen etc ja ähm, Grundsätzlich finde ich aber, dass Aufgeben ähm, ja so ein bisschen ein Stück weit das falsche Wort ähm, hier an der Stelle ist, weil ich bin halt der Meinung, dass wenn man ähm, ja etwas aufgeben kann, dann muss man zuvor halt auch erstmal mit etwas begonnen haben und die meisten Menschen, gerade von denen, 70 bis 95 prozent die haben niemals richtig begonnen ja die meisten von ihnen die haben vielleicht sich im ein unternehmen eingeschrieben produkte bestellt vielleicht flyer Visitenkarten drucken lassen wie auch immer und wenn es hochkommt vielleicht noch ein paar menschen ähm, kontaktiert und das war es dann aber auch schon da halte ich jetzt nicht davon dass man sagen kann okay man hat was äh, begonnen im ursprünglichen sinne ist es zwar ähm, ja, der Stadt, ja, aber ähm, für mich sind das im Prinzip eigentlich nur Vorbereitungen auf den eigenen, auf, oder auf den eigentlichen Stadt, wenn du so willst. Die wenigsten von diesen 70 bis 95 prozent die werden also auch tatsächlich wirklich aktiv oder halt nur ganz wenig weil wie gesagt ein backoffice einrichten ähm, ja unterlagen äh, Starterkits bestellen das sind jetzt nicht die dinge ähm, wo ich dazu sagen würde dass es die dinge sind wo man halt eben äh, braucht um zu beginnen ähm, das aber jetzt einfach äh, mal nur so ähm, am rande wichtig kurz zusammengefasst zum aufgeben ähm, gehört äh, eben halt auch Beginn und ähm, ja das ist einfach mal mit das wichtigste an der sache aber selbst wenn ähm, das flächendeckend so ist dass 70 bis 95 prozent der menschen die im network marketing starten aufgeben dann ist das im grundsatz für mich jetzt eigentlich persönlich mal keine große sache ist zwar schade für die menschen die aufgeben aber die dinge die sind halt nun mal so wie sie sind ja und ob jemand aufgibt oder nicht das kann ja ein Teamleiter, das kann jemand der jemanden die die geschäftsgelegenheit seit einfach nicht beeinflussen ja man kann keinen menschen zum jagen tragen das geht einfach nicht. Man kann, was man tun kann, ist seine Partner bestmöglich unterstützen, äh, Hilfe anbieten, ihnen zeigen, wie das Geschäft funktioniert. Aber tun müssen sie es dann Tag ein, Tag aus halt, ähm, ja, erstmal selbst. Und, ähm, ja, viele Menschen, die tun dann so, also, gerade wenn man es jetzt zum Beispiel auf äh, Webseiten oder so, ähm, ja, über das Thema liest, dann tut man da immer so, wie wenn das was ganz Außergewöhnliches wäre, ja, dass so viele Menschen halt so frühzeitig das Handtuch werfen, wie wenn sowas von einem ganz anderen Stern oder so ist. Ähm, dabei weiß im Prinzip aber jeder Unternehmer, dass eine gewisse Fluktuation einfach ganz normal ist. Da kannst du einfach mal einen Gastronomen fragen, wie lange äh, seine Kellner so im Schnitt bei ihm arbeiten. Du kannst mal einen Bäcker oder Metzger fragen, mal um so in ganz herkömmlichen Berufsbildern zu bleiben, ähm, wie gut äh, oder wie, wie schwer das ist, ähm, ich sag mal, gutes Personal zu bekommen, was halt auch dauerhaft dann äh, bei der Stange bleibt. Jeder Vertriebler, aber auch andere Unternehmer, egal aus welcher branche die sind die sind von diesem phänomen betroffen ja und da sprechen wir jetzt sogar von angestellten also nicht mal leuten die auf selbstständiger basis arbeiten wie es bei uns im network marketing halt eben der fall ist und ja es gibt immer ausnahmen aber grundsätzlich spreche ich selten von ausnahmen sondern immer von von ja, von der breiten Masse, wenn du so willst, weil das ist letzten Endes, was die meisten dann halt auch betrifft. Ähm, ich habe vor, vor einiger Zeit mal einen Artikel zu diesem Thema auf training.com gelesen und damit du einfach siehst, dass es nicht nur ein Network-Marketing-Problem ist, ähm, die schreiben ähm, in diesem Artikel dann, nach Angaben der National Association of Real Estate, hören 80 Prozent derjenigen, die eine Lizenz als Immobilienmakler beantragen, innerhalb des ersten Jahres wieder auf. So, jetzt könnte man sagen, es ist die eine Sache, aber das Erstaunliche ist, dass die meisten von von denen, ja, die eine Lizenz beantragen, keine einzige Immobilie verkaufen. Ja, und dann siehst du halt einfach schon, dass ähm, das im Prinzip, egal in welcher Branche äh, du dich da umschaust, dass das der Fall ist. Oder wenn wir mal in die Start-up-Szene reinschauen, dann ähm, ja... Dann schreibt zum Beispiel, habe ich hier einen Artikel auf Gründerpilot ähm, gefunden, nur eins von zehn Startups wird richtig erfolgreich, sagen Experten. Mehr als 80 Prozent aller Startups ähm, Scheitern innerhalb von drei Jahren. Und einige Zahlen gehen auch von 90 Prozent um mehr aus. Laut dem deutschen Startup Monitor hat bereits ein Drittel der deutschen Startup Gründer zuvor, äh, ein gegründetes Startup eingestellt. Und ja, wie du halt sehen kannst, ist das Spiel im Prinzip nahezu überall das Gleiche. Ja, die Liste, die lässt sich da einfach halt auch beliebiger weitern. Und, ähm, Fakt ist aber halt auch eins, ja. Wenn eine Person scheitert, dann ist es immer die Person, die scheitert nicht die branche nicht der berufsstand oder sogar das partnerunternehmen im prinzip ist halt jeder für seinen erfolg sowie sein scheitern einfach selbst verantwortlich und ähm, das ist halt eben ja, einfach Fakt, äh, in dem Moment, wo du in einem Unternehmen bist, ja, und es gibt Menschen, die mit den gleichen Produkten, mit dem gleichen Markt, vielleicht sogar noch in der gleichen Region äh, Erfolge erzielen und du nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Ursache da einfach bei dir selbst ähm, zu suchen ist und ähm, das ist einfach die Wahrheit, auch wenn sie, äh, ja, unangenehm äh, vielleicht für den einen oder anderen dann wirkt ja ich habe für äh, mich äh, die erfahrung gemacht ja dass die meisten menschen die halt eben aufgeben in den wenigsten fällen äh, jemals richtig begonnen haben sondern äh, die haben von anfang an schon ähm, ja das scheitern quasi äh, mit der, mit an bord ja und trauen sich zum beispiel nicht auf ähm, ja auf menschen zuzugehen oder eben die dinge zu tun die halt äh, getan werden müssen um im network marketing halt äh, erfolgreich zu sein nichtsdestotrotz ist network marketing für mich die beste aller optionen denn äh, wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die aufgeben, wenn du ein starkes Ziel hast, wenn du starke Gründe hast, ja, und ähm, auch dranbleibst an deinen Träumen und hilfst die äh, oder was dranbleibst und alles dran setzt, diese zu äh, verwirklichen, dann hast du die Möglichkeit, aus deinem Leben mit Network Marketing eben ein Meisterwerk zu machen, weil Network Marketing super viele Vorteile hat und die Nachteile des klassischen Unternehmertums ja fast gegen null gehen. Aber das ist ein anderes Thema gehe ich an einem anderen video dann äh, noch mal da näher drauf ein und ähm, du kannst mit network marketing nicht nur deine ziele verwirklichen sondern du kannst halt eben auch dabei und das ist das schöne du wirst eigentlich nur erfolgreich dadurch dass du auch noch anderen menschen dabei helfen kannst alles zu bekommen was sie sich wünschen wenn die das natürlich ähm, ja dann halt eben auch umsetzen, was du ihnen beibringst. ja. Und damit eben du nicht zu denen gehörst, die aufgeben müssen, werde ich dir halt dann jetzt im folgenden Gründe nennen, warum Menschen aufgeben bzw. scheitern und, oder vielleicht gar nicht erst anfangen. Und die Punkte, die musst du halt einfach kennen, weil nur wenn du sie kennst, dann bist du dir dieser Punkte auch bewusst. Und in dem Moment, wo du dir bewusst bist, kannst du sie erkennen, wenn sie auftreten und dann kannst du verhindern, dass du ihnen zum Opfer fällst, weil du dann äh, gerade... Ähm, die dinge erkennst und für dich abändern kannst und wie gesagt danach werde ich dir dann halt noch zeigen was du konkret tun kannst um erfolgreich in deinem MLM geschäft zu sein und ähm, ja die punkte sind hier jetzt für network marketer gedacht aber ähm, grundsätzlich sind viele der punkte auch ja für für jeden anderen selbstständigen ähm, ja. Wichtig und ähm, du kannst dich auch an denen hier orientieren. Wichtig ist, dass du dir auf jeden Fall folgenden Satz einprägst. Aufgeben ist keine Option. Es ist ganz, ganz wichtig. So und ich werde halt häufig danach gefragt. Ähm, ja wie gewinne ich denn jetzt dann neue kunden wie gewinne ich äh, neue partner und der hintergrund hinter dieser frage ist aber oft halt ähm, die menschen sind halt immer so auf der suche nach so einem universalschlüssel ja dass ist so eine technik bekommen mit der sich einmal auf einmal die tür öffnet und alle ihre wünsche und ziele zum fenster reingeflattert kommen sie von heute auf morgen das große geld verdienen und sie suchen dann halt immer so nach den neuesten techniken und strategien ja die sind so sehr auf der suche nach dem heiligen Gral, dass sie meistens nicht sehen ähm, ja auf was es ähm, im, im grunde genommen ankommt und da ist zum beispiel resonanz ein großes stichwort ähm, menschen müssen ja mit dir irgendwo in Resonanz gehen, damit sie bei dir anfangen. Ja? Und du musst sozusagen ihre Sprache sprechen, dass sie dich verstehen können. So. Und ähm, damit sie halt auch wissen, was du, für was du stehst, was du ausdrückst, ja? was du den Menschen äh, oder, oder wofür du äh, wahrgenommen werden willst. Die Menschen müssen wissen, um was es geht und so weiter. Ja? Und dazu gehört halt nicht nur das, was man sagt, sondern es gehört halt auch sehr stark dazu ja welche art persönlichkeit du geworden bist und deswegen empfehle ich jedem ja eine persönlichkeitsentwicklung zu betreiben weil das die persönlichkeit äh, persönlichkeitsentwicklung und sehr sehr starke oder wenn nicht sogar die stärkste auswirkung auf deinen erfolg hat ähm, ja überhaupt ja du kannst äh, keine äh, kein, du kannst nicht viel Geld anhäufen, wenn du nicht das richtige Mindset dazu hast. Du kannst äh, keine große ähm, ja, Organisation aufbauen, wenn du nicht mit den verschiedensten Charakteren auf eine richtige Art und Weise umgehen kannst. Ja, Wenn du nicht weißt, was die nächsten Schritte sind. Und das sind alles Dinge, da ist Persönlichkeitsentwicklung ist super wichtig aber auch im verkaufsgespräch zum beispiel ja ein kunde ja oder ein potenzieller kunde der spürt intuitiv einfach sehr schnell ob du es einfach nur auf seine kohle abgesehen hast ob du nur das geld als fokus hast oder ob du ihm wirklich nur dann was verkaufen willst wenn er es quasi wirklich ähm, braucht wenn es sein leben verbessert und er es sich leisten kann ja ähm, wir nennen das dann so Bauchgefühl, ja, und du kannst jede Technik der Welt anwenden, wenn du es nicht schaffst, ja, die Menschen in ihren Gefühl, in ihrem Bauchgefühl zu überzeugen, dann hast du halt einfach keine Chance oder du machst halt vielleicht sogar den Abschluss, aber dann ähm, kriegst du halt einen Storno oder der Widerruf ist dir halt sicher, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Formel ähm, auch einprägst, die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise tun und das in großer äh, Stückzahl. Ja, und ähm, auf die richtige Art und Weise kannst du es in der Regel auch nur dann tun, wenn du ganz stark an deiner Persönlichkeit arbeitest und immer mehr zu der Person wirst, die dann auch Erfolg anziehen kann. So, aber lass uns loslegen, 30 Gründe, warum ähm ja, die, warum viele Menschen im Network Marketing scheitern. Der erste Grund ist ganz klar, weil sie einfach zu früh aufgeben, weil sie kein Durchhaltevermögen haben. Ähm, es gibt das Sprichwort nicht das, äh, das Anfangen, sondern das Durchhalten wird belohnt. Und das ist halt mit der wichtigste Punkt, den du überhaupt für dich verstehen und akzeptieren musst. In dem Moment, wo du aufgibst, ja, also sagst, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter, ja dann hast du verloren. Solange du... Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass vielleicht gerade nicht so gut bei dir läuft, dann ist es jetzt nichts Schlimmes. das kann einfach passieren. Es gibt so Phasen, da läuft es einfach nicht gut oder du tust die falschen Dinge, weil du es nicht besser weißt. Spiel keine Rolle, was der Grund dafür ist. Ja, wichtig ist, dass du dir immer vor Augen führst, dass du weitermachst. Ja, dass du vielleicht den den Weg zum Ziel etwas anpasst, aber dass du niemals das Ziel aus den Augen verlierst, weil in dem Moment, wo du aufhörst, dein Ziel zu verfolgen, hast du definitiv verloren. Es wird auch in deinem Leben sich dann auch nichts verändern. Mach dir immer bewusst, dass du vielleicht nur einen neuen Partner von deinem zukünftigen Traumleben entfernt bist. Ein Partner in deiner Struktur, in deiner Organisation kann alles verändern. Es kann auch sein, dass du nur einen Anruf von einem großen neuen Kunden entfernt bist oder vom nächsten Teampartner, der, wie gesagt, den Weg frei macht zu deinem Traumleben. Solange du dran bleibst, dann wird es irgendwann besser werden, wenn du dich verbesserst. Ja, wenn du aber aufgibst, dann ist das Thema einfach durch. Und das Schlimmste an der Sache ist einfach, wenn du irgendwann zurückblickst und dann dir die Frage stellen musst: Was wäre gewesen, wenn ich vielleicht doch weitergemacht hätte? Das ist, glaube ich, die schlimmste Frage, die du, die du dir stellen kannst. Wenn du jetzt ähm, vielleicht das Ganze nebenberuflich aufbaust, dein Geschäft, dann ist es super. Dann bleibst so lange dabei ja bleib so lange in deinem Hauptjob bis du ähm, so weit in deinem Nebenberuf bist dass du davon äh, ja leben kannst und äh, das ganze weiterverfolgen kannst aber auch ähm, wenn du jetzt ähm, dich entschieden hast das ganze hauptberuflich zu machen bleib dran halt an deinen Traum fest äh, verbessere dich äh, jeden Tag ein kleines Stück und dann äh, wirst du früher oder auch später bessere Ergebnisse dann erzielen, wenn du, wie gesagt, die Dinge auf die richtige Art und Weise in ja, der richtigen Schlagzahl dann auch machst. Grund Nummer zwei ähm, ist ganz klar, sie fokussieren sich ähm, auf Probleme. Äh, viele Menschen, die sehen halt immer nur das Problem, doktern am Problem herum ähm, und stellen sich dann halt einfach ja komplett falsche Fragen in dem Zusammenhang. Ja, sie, äh, Anstatt sich vielleicht mal zu fragen, wie kann ich es denn für mich so organisieren, dass es besser ist. Ja, Nehmen wir mal das Thema Zeit. Da haben viele das Problem, dass sie dann halt sagen, okay, ich habe zu wenig Zeit, um die ganzen Dinge umzusetzen. Anstatt sich ähm, ja zu fragen, wie kann ich mich so strukturieren? Was kann ich vielleicht weglassen, damit ich zukünftig die Zeit habe? Weil Fakt ist ja einfach eins, wenn du äh, so weitermachst wie bisher, dann wird sich ja auch nichts verändern. Und ähm, wenn du im Network Marketing startest oder starten möchtest, gehe ich mal stark davon aus, dass du etwas in deinem Leben verändern willst. Und deswegen ist es halt wichtig, ähm, dass du für dich Fragen stellst, die dich dann auch zum Ziel bringen. Ja, also wie gesagt, ähm, Statt sich zu fragen, was will, was kann ich erreichen oder wie kann ich es erreichen, fragen sich halt die meisten, warum es bei Ihnen nicht läuft, der letzte Kunde nicht abgeschlossen hat, warum die Down äh, die Upline Sie nicht besser unterstützt oder die Downline nicht das tut, was man Ihnen schuld, anstatt zu sagen, okay, ähm, ich bin für meinen Erfolg verantwortlich ja und ähm, ja, ich muss mich verbessern. Ja, diese Menschen, die fühlen sich auch häufig wohl in Gegenwart von Menschen, die gern über alles und jeden sprechen, ja, darüber reden, warum das Geschäft nicht funktioniert. Und falls du jetzt so dich erkennen solltest, dass du dieses Mindset hast, dass du so eine Denke hast, ja, und ähm, viel mit solchen Menschen zu tun hast, dann solltest du schnellstmöglich äh, damit aufhören, dich, ich sag, ich nenne sie immer Problembesprechungsgruppen zu engagieren, ja, und einfach voll und ganz die Verantwortung für dein Tun übernehmen, ja. Also, wie gesagt, in der Regel ist es so wenn es bei dir nicht läuft dann ist es nicht die ableihen der markt oder die produkte sondern du ja es liegt immer an einem selbst ja ähm, du bist erfolgreich äh, oder du bist verantwortlich für deinen erfolg ja und du bist aber auch verantwortlich für ja deinen misserfolg und das ist einfach die wahrheit ne? Also, wie gesagt, natürlich gibt es da Ausnahmen und auch das Partnerunternehmen kann Fehler machen, wie auch immer. Es können unterschiedliche Situationen auftreten, aber in 90 Prozent der Fälle ist immer die Frage, wie gehst du mit den Situationen um, ja, und... Ähm, und in 90 Prozent der Fälle ist es halt eben so, dass äh, die Person selbst einfach dafür verantwortlich ist, wenn sie nicht weiterkommt. Dritter Grund sind Ausreden, auch immer sehr, sehr beliebtes Thema. Ja, äh, Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Ich bin mir sicher, du hast diesen Satz schon mal gehört, stimme ich 100 Prozent zu der ganzen Geschichte. Ähm, viele Men für viele Menschen ist es... Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, leichter Gründe zu suchen, warum sie etwas, was vielleicht jetzt unbequem ist, was außerhalb ihrer Komfortzone liegt, Warum sie ja, Gründe dafür zu finden, es einfach nicht tun zu müssen, anstatt äh, sich dieser Sache einfach zu stellen. Ich sag mal Gewinnertypen hingegen, ja, die tun die Dinge, die getan werden müssen, egal ob ihnen jetzt gerade danach ist oder nicht. Natürlich haben auch Gewinner mal schlechte Minuten, mal schlechte Stunden, vielleicht haben sie auch mal einen schlechten Tag oder auch mal ein paar schlechte Tage. Aber sie sind sich bewusst und deswegen sie sind sich dessen bewusst und holen sich aber da halt auch aktiv dann wieder raus weil sie wissen dass sie halt nur dann ihre ziele erreichen ja wenn sie die verantwortung für die ganze geschichte übernehmen ja ihre ziele die sind ihnen halt so wichtig dass es einfach äh, ja dass sie keinen aufschub dulden was die sache betrifft und ähm, die sind diese menschen sind so angetrieben ja ähm, und wollen so stark ihre Ziele erreichen, dass äh, dass sie einfach auch die Dinge tun, äh, die getan werden müssen, ob sie jetzt Bock drauf haben oder halt nicht, ja. Und ähm, glaub mir auch mir hat früher die Akquise mit dem Telefon, hat mir nie Spaß gemacht, ja. Ähm, natürlich habe ich auch nach Wegen gesucht, wie ich es besser machen kann, habe dann Gott sei Dank ähm, Wege gefunden, wie ich es schaffen kann, dass Menschen auf mich zukommen. Aber nichtsdestotrotz, solange ich diesen Weg, diese Wege nicht hatte, ja, habe ich es getan, ja. Und das möchte ich auch, da möchte ich auch einfach jeden ermutigen. Ähm, ich habe das super viel gelernt, ich bereue nichts und heute äh, telefoniere ich immer noch gern mit Menschen, ja. Ähm, weißt du manche menschen die haben halt ich gebe da einfach mal ein beispiel wenn die in urlaub fliegen ja dann haben die kein problem damit morgens um 3 uhr aufzustehen zum flughafen zu fahren und für 14 tage in den urlaub zu fliegen ja das leben zu genießen das schaffen fast alle also ich kenne ganz wenige leute die verschlafen wenn sie in urlaub gehen es gibt aber viele menschen die verschlafen um zur arbeit zu gehen ja ein selbstständiger ja, der ähm, um 3 Uhr aufstehen soll und zur Arbeit gehen soll, wenn es drauf ankommt, ja? das käme jetzt diesen Menschen zum Beispiel nicht in den Sinn. Also drei Uhr in den Flieger steigen, ja, aber selbstständige Tätigkeit, ähm, ja, das, ähm, ja, das käme denen halt dann nicht in den Sinn. Ja? Ähm, und da muss man sich einfach mal fragen oder ja, den Fehler finden, ja. Wo ist der Fehler? Wie kann ein Urlaub, der halt 14 Tage geht, wichtiger sein, wie die eigenen Wünsche, wie die eigenen Ziele, von denen man ein Leben lang, ähm, ja, äh, profitieren kann. Äh, Grund Nummer vier ist keine schriftlichen Ziele, ja. Ähm, Gewinner haben klare schriftliche Ziele, Punkt. Ja, die wissen, dass nur das, was sie aufschreiben, auch Beachtung findet. Sei es, ob es jetzt ein Termin ist, sei es, ob es Ziele sind, Gedanken, Ideen. Alles, was sie zu Papier bringen, ja, ist ein erster und wichtiger Schritt zum Ziel. Und auch wenn du ähm, deine Ziele kennst, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dir äh, diese äh, jeden Tag aufs Neue bewusst machst, indem du sie aufschreibst und daran deine täglichen aufgaben dann an denen auch ausrichtest tue das was zum ziel führt lasse alles weg was nicht zum ziel führt Das ist ein ganz wichtiger punkt in dem bereich ähm, gerade in der heutigen zeit gibt es so viele ähm, dinge die äh, uns wichtiger achten die wir die uns als wichtig erscheinen ja wo wir im prinzip ähm, ja uns ablenken lassen, weil wir denken, wir müssten diese jetzt zuerst tun, die aber langfristig auf unser Leben vielleicht gar keine Auswirkung haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du ähm, lernst, Dinge wegzulassen. Also nicht noch mehr in deinen Tag reinpackst, ja, dass du ähm, einen 10-12-Stunden-Tag hast, wo du viele ähm, ja, unnötige Dinge tust, sondern dass du dir äh, die Zeit, die du für deinen äh, Geschäftsaufbau verwendest, dass du die so organisierst, dass du in denen Dinge tust, die ähm, zum einen entweder nur du tun kannst ja oder die halt super wichtig sind, weil sie ja zu deinen Zielen führen. Und alles andere ähm, solltest du dann in den Bereich dann eben halt auslagern, outsourcen, andere machen lassen. Ja. Ähm, schau dich in deinem leben um alles ähm, in deinem leben was du wirklich wolltest ja das hast du erreicht ähm, wenn du dich mal umschaust vielleicht hast du gerade ein neues bett bekommen dann hast du dir als Ziel dieses Bett gesetzt, ja, und du hast Wege gefunden, dieses Bett dann in dein Leben zu ziehen. Wenn du gerade in ein neues Haus eingezogen bist, dann war auch das ein Ziel von dir und du hast dir ja das Ziel gesetzt, hast Wege gefunden, dieses Haus in dein Leben zu ziehen. Und jetzt gilt es dann einfach noch zusätzlich herauszufinden, was du in Zukunft willst und mit Network Marketing kannst du alles haben, ja. Du hast keine Begrenzung im Verdienst, die Entscheidung liegt einfach nur bei dir. Und dann bringst du Papier und mach alles, leg alles dran, dass du dieses Ziel dann auch äh, erreichen kannst. Dann Grund Nummer fünf: Ablenkung. Hatte ich eben schon kurz angesprochen. Bei vielen reicht es schon aus, dass äh, der, dass ein Anruf kommt, vielleicht vom besten Kumpel oder ja. Ähm, von der besten Freundin, ob man zusammen einen Kaffee trinken geht oder ein Bierchen. Ja, ähm, während der Arbeitszeit reicht es da bei vielen schon aus, dass die die Arbeit ruhen lassen, weil man ist ja selbstständiger Unternehmer, man kann sich die Freizeit einteilen. Ja, man hat ja die Macht und man kann das ja selbst entscheiden. Ein Angestellter hingegen, der ich sag mal seine 25 ähm, Netto, dass seine 2000 Netto hat. Ähm, der geht nicht in der Regel zum Chef und sagt, dass er jetzt Feierabend macht, um sich mit einem Freund auf einen Kaffee zu treffen. Du hast diese Möglichkeit, das ist auch gut so. Du kannst die auch nutzen, aber da musst du halt für dich sicherstellen, dass du dein Tagespensum halt trotzdem schaffst. Und ähm, ja, in der Regel schaffen das aber auch wirklich nur die Gewinnertypen. Ja? Die meisten ähm, finden nicht mehr den Drive, um abends dann noch, ähm, nachdem sie ja äh, vielleicht drei, vier Stunden unterwegs waren, das Tagespensum nachzuarbeiten. Ja, und das ist eben halt ganz ganz wichtig ja wir haben äh, die möglichkeit unser leben äh, frei und selbst zu gestalten und wenn wir ähm, ja unser passives einkommen aufgebaut haben dann können wir das auch tun ohne einkommensverlust allerdings ähm, ich spreche jetzt hier von der gerade von der anfangszeit da haben wir halt super viel verantwortung uns gegenüber und unseren zielen gegenüber und da müssen wir uns dann halt auch schon drauf fokussieren dass ähm, dass man halt im Prinzip die Dinge auch tut, die man ähm, ja, die man sich an diesem Tag vorgenommen hat. Ja, wenn du fertig bist mit den Dingen, die du ja vorgenommen hast, okay, dann ähm, hast du ja freie Zeit für dich zur Verfügung. Dann Grund Nummer sechs: Sie hoffen auf einen großen Fisch, statt selbst der beste Networker äh, zu werden, der sie sein können. Ja, erlebe ich ähm, sehr häufig. Wichtig ist Sorge dafür, dass du so gut wirst, dass Glück in deinem Leben keine Rolle spielt, ja. Ein Business, ja, hat nichts damit zu tun, zu hoffen, dass du neue Kunden oder Geschäftspartner findest. Also, wenn du manchmal so den Gedankengang hast, wird schon irgendwie werden, ähm, dann ist es zwar äh, zunächst mal, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen, äh, geht es in die Richtung, dass du zumindest mal was Positives denkst. Nichtsdestotrotz ähm, hat, äh, wird keiner ähm, auf die Idee kommen morgen bei dir zu klingeln und ähm, zu sagen okay, ich möchte ähm, bei dir mitmachen ja dazu, wenn du so eine Situation herbeiführen willst, dann musst du da vorher schon äh, was dafür tun und ähm, musst halt dafür sorgen, dass du das Glück ausschließt ja sondern dass ähm, dein Geschäft auch dann funktioniert, wenn, wenn du gerade mal nicht so gut drauf bist. wäre es so gut, dass du jeden Tag ja, aus eigener kraft raus neue leads generieren kannst und ähm, dann ist es wichtig dass du aus diesen leads oder dass du diese leads im kunden und partner umwandelst und danach kannst du das ganze dann immer skalieren ja und das ist deine aufgabe und zwar ganz sich allein, zwar ganz allein äh, deine ja äh, grund nummer sieben ähm, diese menschen die verpflichten sich nicht ja auch hier sehe ich viele viele fehler die gemacht werden Viele Menschen, die stehen nicht zu dem, was sie tun, die stehen nicht zu ihren Zielen und die verpflichten sich auch nicht dazu, diese bedingungslos zu erreichen. Ja, ähm, Habe ich sehr häufig schon äh, bei vielen Menschen gesehen, dass sie etwas beginnen, dann ähm, erzählen sie das drei, vier anderen, bekommen nicht die Rückmeldungen, die sie sich erhofft haben und machen ihre Zukunft von diesen drei oder vier Meinungen ähm, ja, abhängig. Indem sie dann einfach sagen, okay, das scheint doch nicht zu funktionieren. Ich lege das alles ad acta, ähm, such mir vielleicht was anderes. Und so funktioniert nicht, weil in jedem Geschäft, wo du ähm, dich niederlässt, wirst du Menschen haben, die es gut finden, was du tust. Und es wird halt aber auch Menschen geben, die nicht gut finden, was du tust. Letzten Endes geht es um dein Leben, ja, und das ist das viel. Wichtigere an der ganzen Sache, dass du dir bewusst machst, dass es um dein Leben geht, deine Ziele und was kann es schöner, Schöneres geben oder was kann schöner sein, dass man sich seinen Zielen verpflichtet, dass man sein Traumleben leben kann. So, und dann haben wir Grund Nummer 8. Sie wissen und glauben nicht, dass der Erfolg im Nachfassen liegt. Wichtig ist, dass du ein richtig gutes Follow-up betreibst, ja. Follow-up ist eines der wichtigsten Fähigkeiten in deinem MLM-Geschäft, ja, in deinem Network Marketing Business. Schaff dir ein System, mit dem du äh, zum einen Kunden, ähm, Interessenten und Teampartner ähm, ja quasi gewinnen kannst und mit denen auch regelmäßig in Kontakt bleibst, ja. Wenn du mal einen Kunden gewonnen hast, ist die Arbeit damit nicht vorbei, sondern dann geht die erst los. Vielleicht braucht der Kunde Folgeangebote. Wenn du mit dem Kunden in Kontakt bleibst, kriegst du raus, was für diese noch wichtig ist und kannst dann weitere Angebote für die kreieren, kannst nachsetzen. Du ähm, bleibst mit denen in Kontakt, erhöhst dadurch die Kundenbindung, ähm, deinen dein Teampartner spüren, dass du, sich, dass, dass du da bist, dass du dich um sie kümmerst, ja, dass du ansprechbar bist, ja, alles ganz, ganz wichtige Dinge. Und ähm, einer meiner Mentoren hat mal gesagt, ähm, Wer heute Nein sagt, kann morgen Ja sagen. Und die Lebensumstände bei den Menschen, die können sich verändern. Ja? Und in dem Moment, wo sich Lebensumstände verändern, ändern sich auch Meinungen. Ja? Die ändern sich nicht einfach ähm, so, wenn jemand heute keinen Nebenjob mag oder sich nebenberuflich nichts aufbauen will dann wird sich das einfach nicht so ändern aber vielleicht passiert heute irgendwas in seinem leben zum beispiel er verliert seinen job was auch immer und ähm, wird dann gezwungen sein vielleicht anders oder sieht dann die Welt einfach äh, aus einem anderen Blickwinkel und wenn du dann da bist und präsent bist dann äh, hast du die Möglichkeit äh, dann auch dort äh, entweder das Geschäft zu machen oder die Person in deinem äh, ja Geschäft einzuschreiben wenn du das nicht machst dann kann es natürlich passieren dass halt eben ein anderer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und der macht halt dann eben das Geschäft ja deswegen viel wichtiger, sei du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. und Das geht halt nur, indem du regelmäßig mit deinen Kunden und Interessenten in Kontakt bist. Grund Nummer 9, schlechte Organisation. Ja, ähm, Kennst du Menschen, die äh, kommen zu einem Meeting, ähm, dann sagst du, oder die haben ein Problem, möchten gerne dafür eine Lösung haben, dann sagst du, log dich mal in ein Backoffice ein, wir sehen uns das Ganze mal an. Und dann finden die das Passwort nicht. Dann wissen die nicht, wie sie sich in ihr Backoffice einloggen können. Ja, äh, solche oder ähnliche Dinge soll alles schon vorgekommen sein, ja. Und ähm, dann haben Sie keinen Blick über Ihre Zahlen. Sie wissen nicht, wo Sie die Links zu den Präsentationen abgelegt haben. Die wissen nicht, mit wie vielen Menschen Sie diese Woche gesprochen haben. Ja, es ist alles sehr, sehr vage. Und dann wundert man sich, wenn man nicht vorankommt, ja. Ohne Organisation dauert alles doppelt und dreifach so lange wie mitorganisation und zeit ist das wichtigste gut in deinem leben und deshalb solltest du ähm, dich so gut organisieren wie es nur äh, geht ja und gerade wenn du dein geschäft nebenberuflich aufbaust ja dann ist es noch viel viel wichtiger weil die zeit die du dann nur begrenzt zur verfügung hast die solltest du ähm, optimal nutzen können und dafür ist eine, eine gute Arbeitsorganisation ähm, absolut notwendig. Ein weiterer Punkt ist halt natürlich, dass du da dann auch deine Zahlen im Blick hast. Ja? Weil ähm, wenn, du, wenn du deine Zahlen nicht kennst, wie willst du dich selbst kontrollieren? Wie willst du wissen, wo der, wo der Fehler liegt, ja? wenn es mal nicht so läuft? Wenn du aber deine Zahlen kennst, wenn du gut organisiert bist, dann kannst du dir, wenn es mal nicht so läuft, deine Zahlen zur Hand nehmen. Dann siehst du vielleicht: Oh, ich habe viel weniger Kontakte gemacht als die Wochen davor. Ja, und ähm, daraus sind halt so und so viel äh, weniger Termine entstanden, so und so viel weniger Beratungen. Ja, und es spielt, es spielt keine Rolle, ob du online oder offline arbeitest. Auch wenn du online arbeitest, dann musst du wissen, wie viel Leads generierst du so am Tag, wie viel Leads die Woche, äh, wie viele ähm, Teampartner entstehen daraus, wie viele Kunden entstehen daraus. Einfach, dass du für dich auch auf Fehlersuche gehen kannst, wenn es nicht so läuft, damit du weißt, wo kannst du ansetzen. Wenn du dann in einer Woche merkst, du hast kaum Leads generiert, kann es vielleicht passieren äh, oder kann es vielleicht sein. So habe ich es schon erlebt, dass ein Fehler ähm, auf der Webseite war und die Leute sich einfach nicht eintragen konnten. Ja, wenn es dir aber nicht auffällt, weil du deine Zahlen nicht kennst, woher, ähm, da hast du gar keinen Ansatz, ähm, irgendwo zu gucken, wo der Fehler sein könnte. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lerne professionell zu arbeiten, dich gut zu organisieren und deine Dinge, ähm, ja, einen Überblick über deine ähm, Zahlen und über dein Business zu behalten. Grund Nummer 10, Geld ist das Hauptmotiv. Und ähm, ja, Menschen, die spüren sehr schnell, ob es jemand ernst mit ihnen meint oder ob jemand nur ihr Geld will. Ja, Und du musst es einfach schaffen, dass die Menschen dir vertrauen. Da ist eine vertrauensvolle Basis ganz, ganz wichtig. Ja, Nur wenn die Menschen ein gutes Bauchgefühl haben, dann werden sie bei dir auch Kunde oder Vertriebspartner werden. Menschen kaufen bei Menschen, die sie mögen und die sie für qualifiziert halten. ganz wichtiger punkt ja ist einer von den beiden punkten nicht gegeben dann wird es einfach schwieriger werden im vergleich zum mitbewerber ähm, weil vertrauen entsteht dadurch dass dein gegenüber ähm, relativ rasch merkt dass du deine sache verstehst dass du von der thematik begeistert bist ja ähm, zusätzlich wollen deine kunden aber auch konsistenz und authentizität ja die wollen authentische menschen und ähm, was sie auf gar keinen fall wollen ja sind ähm, network hopper vielleicht kennst du network ja ähm, also es sind die die halt ähm, heute das network machen 14 tage später wieder woanders sind und diese menschen verstehen einfach nicht dass alles was sie tun eine spur in ihrer vita hinterlässt ja und dann wundern die sich warum Menschen, die sie kennen, nicht bei ihnen statten. Ja? Und auch Menschen, die im Internet vorher recherchieren und schauen, ähm, was die Person sonst noch so gemacht hat, ja, ähm, dass die Menschen nicht anfangen. Und der Grund ist ganz einfach. Sie sehen einfach, da, also da, dass du halt schon zum Beispiel dann das zehnte Unternehmen bewirbst. Und deshalb vertrauen sie dir nicht. Weil wer ähm, will seine Zukunft bei jemandem aufbauen, der morgen vielleicht was ganz anderes macht? Ja, und dann weiß man ja nicht mal, ist man dann alleine, steht man auf verlorenen Posten. Das sind alles Dinge, da wird keiner einsteigen. Ja, also, wer will, ähm oder anders gefragt wer will schon sein business in einem partnerunternehmen aufbauen dass das nicht das nicht rentabel ist und das drücken halt diese äh, netwerkober doch damit mit ihrem ständigen wechsel aus weil wenn das unternehmen gut wäre dann gäbe es doch keinen grund zu wechseln wenn alles so funktionieren würde wie sie es in ihren werbeanzeigen ähm, propagieren ja? wenn sie wüssten was sie tun dann würden sie sich ein gutes Unternehmen als Partnerunternehmen suchen, müssten gar nicht mehr wechseln, könnten sich voll und ganz auf den Aufbau dieses Geschäfts konzentrieren. Ja. Also Geld darf schon ein wichtiger Antreiber sein, Geld darf auch ein ganz, ganz wichtiger Grund sein, aber Geld ähm, sollte niemals der einzigste Grund sein und du solltest immer die Menschen, mit denen du zu tun hast, ja im Blick haben, ja, und vor allen Dingen auch ihr, ihr Wohl im Sinn haben. In diesem Sinne ähm, waren das jetzt mal die ersten zehn Gründe und im nächsten Video werde ich dir dann die restlichen äh, 20 äh, ja, verraten und ähm, dann gehen wir natürlich auch noch auf die Punkte ein, die du auf jeden Fall äh, beachten musst. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.